Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Workaround für die Valve Index Controller, wenn man das Problem hat, dass man die Grifftaste irgendwann nicht mehr loslassen kann. Also bleibt dran. Ja Leute, das Problem haben nicht viele, aber im Internet findet man einiges darüber, wenn man Sweat, Sweaty Hands oder weiß wer gar nicht, was, alles in Google eingibt, dann findet man einige Reddit-Einträge. Also es gibt mehrere Leute, die dieses Problem haben. Und äh, ich bin einer davon. Ähm, ich habe jetzt kein großes Problem, dass meine Hände ständig schwitzen. Aber wenn ich längere Zeit spiele und äh, habe den Controller an, und äh, dann, dann liegt ja quasi die Kunststofffläche hier immer die ganze Zeit permanent. Wenn man jetzt so macht, natürlich sowieso. Aber auch wenn man so macht, liegt hier immer Kunststoff die ganze Zeit an der Hand an. Hier fange ich dann leicht an zu schwitzen und äh, somit wird diese Fläche hier, diese Grifffläche, die äh, über kapazitive Sensoren verfügt, äh, wird feucht und äh, so kann, äh, können die Sensoren irgendwann nicht mehr unterscheiden, äh, wird es hier festgehalten oder nicht und äh, so kann man äh, irgendwelche Sachen nicht mehr loslassen, Schwerter nicht mehr loslassen und so weiter und so fort. Und äh, das könnt, könnt ihr vergleichen, ihr wascht euch jetzt die Hände, was man momentan ja sehr oft macht und versucht einfach mal, am Handy irgendwas damit zu machen. Könnt ihr knicken, ist das gleiche Problem. Und äh, ja, ich habe schon echt sehr, sehr lange damit zu tun, mitzukämpfen. Mit in, in fast jedem längeren Livestream habe ich das Problem. Und es nervt nur noch. Und beim letzten Mal Medal of Honor hat es mich so dermaßen gestört, dass ich nochmal auf die Suche gegangen bin, um Lösungen zu finden. Und jetzt habe ich eine gefunden und äh, die kommt nicht von mir selber. Die habe ich auch in einem Reddit-Eintrag gefunden. Und ich denk, denke so, ach komm, Probieren wir einfach mal aus. Vielleicht hilft's es und äh, man kann dann ohne Probleme spielen. Und zwar sind das diese Handschuhe hier. Sehen komisch aus. Sind Arthrose- oder Arthritis-Handschuhe, Kompressionshandschuhe nennt man die auch. Äh, ich finde sie sehr bequem. Ich habe mir die äh, in, in L, glaube ich, bestellt. Ich zeige euch gleich natürlich auch die, die äh, Amazon-Seite. Und äh, der Link ist sowieso in der Beschreibung. Ist ein Affiliate-Link. Damit unterstützt ihr meine Arbeit auch noch. und äh, zahlt aber keinen Cent mehr. Auf jeden Fall zieht man diese hier an und äh, ja, die Hände werden trotzdem noch erkannt. Man hat nicht mehr das Problem, dass man äh, mega feuchte Hände hier bekommt, weil hier auch äh, ja was dazwischen ist zwischen Kunststoff und äh, und Hand und ähm, ja, also ich habe jetzt echt längere Zeit damit gespielt und ich hatte absolut keine Probleme und äh, die sind echt gut die Teile. Einzige Problem, was ich hatte im ja, <lacht> im Hellsplit Livestream gestern. Mein Controller ist zerbrochen. Ich zeige euch das mal kurz. Ihr seht hier zwei Risse. Die, äh, die gehen dann hier auch rüber, zack. <lacht> und also der ist fast komplett einmal komplett durchgerissen und äh, also es gab natürlich einen lauten Knall, aber ich habe eigentlich äh, auf einen Vorhang ein bisschen gehauen und äh, so fest war es gar nicht. Ich habe auch meine Hand überhaupt nicht äh, verletzt, aber ähm, ja, das hat den äh, Controller zum Brechen gebracht und äh, äh, <lacht> und äh, ja, danach hat er sich abgeschaltet. Er lässt sich jetzt aber wieder einschalten, funktioniert sogar, Alles, alle Knöpfe funktionieren, aber äh, man kann den so nicht mehr gebrauchen und ich habe Kontakt mit dem Valve-Support aufgenommen und... Äh, Hätte ich nie äh, gedacht. Also die tauschen mir den definitiv aus. Und äh, muss man sagen, Hut ab äh, von Valve Index Support oder Valve Support. Äh, Wahnsinn. Also hätte ich nicht erwartet. Und äh, kann ich nur Daumen rauf geben. Mega freue ich mich drüber. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass die so schnell brechen. Also äh, der, der Oculus Touch Controller ist mir noch nie gebrochen. Und der hat das Gleiche mitgemacht. Und äh, von daher, ja bin ich von der Qualität jetzt auch nicht so mega äh, begeistert, sage ich ganz ehrlich. Klar, es ist alles nur Kunststoff, und, äh, aber ma, die müssen einfach mal einen kleinen Schlag gegen die Wand abkönnen. Das, das muss einfach so sein, denn äh, nicht jeder hat hier 5 mal 5 Meter oder 10 mal 10 Meter Platz, um äh, VR zu zocken. Und äh, bei einigen Spielen, Hellsplit ist so einer, da ähm, ja, kann das schon mal passieren, dass man die Wand berührt. Also, hier war es jetzt die Tür, aber da war der Greenscreen-Vorhang davor. Was auch noch mal ein bisschen gedämpft hat. Aber gut. Ja, Leute. Gehen wir mal kurz auf die, auf die Seite von Amazon. Und dann zeige ich euch das mal ganz kurz. So, hier haben wir die Handschuhe. Die kosten 14,99 Euro. Und die waren auch relativ schnell da. Könnt ihr in verschiedenen Farben euch aussuchen. Das ist natürlich auch eine coole Farbe. <lacht> Aber ich habe mir hier dieses Zweierpaket für 15 Euro geholt. Dann kann man auch mal wechseln. Kann man die, ja... Die anderen mal in die, in die Wäsche schmeißen und äh, ja, ich habe mir die in L geholt. Man äh, hat auch irgendwo eine Größentabelle, hier seht ihr die, äh, messt euch diese, ich mache mal, macht der das groß? Ja, der macht es groß. Messt euch hier das ab in Zentimeter und dann wisst ihr ungefähr, welche Größe ihr hier bestellen müsst. Und äh, ja, also bei mir hat es echt Wunder gewirkt, hätte ich echt nicht erwartet. Und äh, wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Und äh, wenn ihr auch davon geplagt seid, dass ihr in einigen Spielen auf einmal die Waffe nicht mehr loslassen könnt, äh, keine Waffe ziehen könnt oder so weiter, äh, dann hilft euch das definitiv weiter. Hier sind die nochmal in schwarz, die Teile. Und äh, ja, also erster, erster Test. Ich habe, ich glaube, jetzt insgesamt sechs Stunden gespielt. Ich hatte kein einziges Problem mit dem Greifen und äh, ja, das sagt schon was aus. Sonst habe ich das nach einer Stunde, habe ich das Problem. Und ja, wenn ihr so ein Zweierpaket holt und ihr habt. Irgendwann wirklich so nasse Hände, das, das Problem habe ich jetzt nicht, aber ihr habt so nasse Hände, dann tauscht ihr doch einfach aus und spielt weiter und gut ist. Also für mich ein perfektes äh, Workaround, vielleicht für euch auch. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, habt ihr das gleiche Phänomen schon mal erlebt? Äh, wenn ja, gerne mal in, in die Kommentare, auch wenn ihr es äh, noch nicht erlebt hat, das Problem, auch gerne in die Kommentare. Aber wenn ihr sagt, cool, danke, dass du mir jetzt äh, so eine Lösung hier präsentiert hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das auch mal in die Kommentare schreibt. Und äh, ja. Sowieso Daumen hoch. Abo nicht vergessen, dann äh, werdet ihr immer informiert, wenn solche Videos hier erscheinen. Und ja, ich sage einfach mal Dankeschön fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao!